Ja, Hi und Willkommen. Mein Name ist Röp. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und okay, wir wissen euch zurück zu bei Yoshi's Crafted World Tour. So, warte. Aber haben wir haben noch nie eine da Anspielung darauf gemacht, Team. Jetzt haben wir es getan. Ja. Im letzten Part. Haben wir ein Flugzeuglevel gemacht und ein weiteres Schnuffellevel ja. mit Magma. Ja. Das ist Kacke. Ja. Mag's nicht. Ja. Was ja. machen wir jetzt? Wir machen den wie. Danke. Gut. Das sind riesige Golfbälle. Golf Golfbälle? Golfbälle? Oder Tennisbälle? Ne, können keine. Was denn jetzt? Bälle. Wenn am Pingpongball meinst, dann mit Tischtennisbälle. Die sind rund, das sind aus, das sind eindeutig Fußballbälle. Fußballbälle. Genau. Du weißt denn, dass Footballbälle ja. eiförmig sind? Nein. nicht Die sind rot die tragen Ei. Warum sollten die in eiförmige Gegend, in eiförmige Gegend? Ich keinen Sinn. Ich schwör es dir. Jetzt sagst du mir, Baskopelle sind orange. <lacht> nee, Baskopelle sind blau. Was? <lacht> oh oh mein Gott, ich bin abgelenkt. Äh. Ich sollte mich konzentrieren. Mit wem, mit essen, Natürlich können wir sie. Natürlich kannst du die essen du Gott, ein Herz. Das tut mir leid. Ich weiß, nicht, was ich jetzt mache. Tschüss. Tschüss. Das mache ich jetzt. auch Das willst du nicht wagen das ist nicht. Machen. Ich bin komplett. Ich gehe nicht sicher bei mir. Das bin ich wirklich Nicht bei mir bist du in viel, viel besseren Händen. Okay. <lacht> ja, gut. Ja, ich hab sogar überlebt. Bin oh, ja. ich gut. Ich bin gut. Ich so gut. muss ja sagen, da bin hier schon ein bisschen von mir selbst beeindruckt. Ja. Äh... <lacht> Warum? Was? Wir sind nicht tot. Okay. Also das Ding scheint mal nicht zu sterben. Nee. Wir verlieren halt nur 5 Herzen. Okay, gut. Ja. Das ich, ich auch noch nicht geschluckt aus. <lacht> Man sollte. Darüber müssen wir mal reden. Nee. Nee, die Parzelle, ne? reicht dafür nicht aus. Ah. Dafür ist der Park nicht lang genug. Hey, ja gut. Ist die dritte Blume. Alles läuft. Es läuft, es läuft, die Nase läuft. Oh, Halt. Stop. Schenk. Ich habe hab's gerade mal nur auf dem um, gesehen. Ah. Hey, du hast uns die Münzen beschert. Sei glücklich darüber. Ja. Ah. Ah. Alter. Ah. Komm auf uns zu, Da ist irgendwas. noch was. Drei rote Münzen. Eine Sache. Äh, da die. Was? Ich habe das falsch abtreffen. Ich will es nicht herausfinden. Ey, euch haben wir noch durch die Gegend gebrochen, die noch losgeworfen wurden. Ja, und wir werden es Und wir werden es wieder tun. Ja, hatte ich jetzt 7 oder 8? 7 oder 8? 4, 8, 8, 8, 8 Blumen. 1, das also ist ganz schön viel. Das ist mehr als sieben. Ah! Mistlich. Cool. Gut, du hast die Sache überlebt. Irgendwie. Irgendwie, irgendwann. Oh Gott. Keine genau, Eier. Ja. Das war mein letztes Ei gewesen. Ich kann froh sein, dass ich getroffen habe. Checkpoint: ja, Wer mit Spaß haben? Ja, mit den Kommentaren zu diesem jetzt Play wieder. Ich frage mich, warum? Weil wir einfach die Besten sind, aber ja, die ganze Zeit, ganze Zeit irgendwie schreien. Aber ich habe keine Eier, oder ja, oh, Alter, die Münze werden von Horn gewesen. Ja. Jetzt hinter der Herr müssen wie die andere. Ah. Irgendwie sind die ja nicht so versteckt. Nee, irgendwie nicht. Es gibt glaube ich aber auch in diesem Level nicht wirklich die Möglichkeit. Ah. Au. Oh, nee. Ja, das war auffällig. Ich Natürlich haben wir das. Nein. Nein. Okay. okay. Nee. Oh. Schau, wir haben volle Herzen und so. Du hast voller Herzen. Ja. Wir sind dann schon wieder passiert. keine Ahnung. Oh, shit! Wo ist die letzte Blume? Häh? Das ist gar schaden. Doch. Aber ich habe halt schon oft. bekommen. Ich da hinten, das Ding. Da hinten. Da. Äh. Weil, äh. Äh. Komm hier runter. Boah, kriegen wir natürlich wieder nichts. zu sich. Da der hier. Komm. Yeah, man. Aber ja, nicht alle. Hab ich mir so am Schild eine. <lacht> Dieser eine, dieses eine Video, wo so ein Typ irgendwie so durch eine Halle springt, und an sich den Kopf da irgendwo gegen haut. <lacht> Okay, wir haben 100 Münzen und äh, wir haben alle Blumen und wir haben alle roten Münzen gefunden. Damit, ja. damit bin ich zufrieden. Ja. So. Was? Das ja. Minuten? Ja. Na gut, gehen wir ins Ninja-Land. Ninja, Ninja. 10 uh, Blumen. Man hier muss zoll bezahlen stellen sie wahrscheinlich einfach nur dahin ja das ist überhaupt exil schon viel besser müssen eigentlich nur die zahnräder hat drehen ja warum müssen wir die dafür ninja land ninja ninja raten ninja sind viel besser eine versteckte Bedeutung, was ich hier gerade gesagt habe. Aus der trügerischen Tür. Es kommt mir irgendwo bekannt vor. Ja. Ein super mal in 3D Wort. Ja, genau. Das sieht echt gut aus, muss ich sagen. Oh, oh. Alter, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber ich habe ihn <lacht> Er Hat einen Schuh rausgeholt. Hast ihn nicht gesehen? Ja. Aber ich habe ihn gefressen, bevor er das machen konnte. Oh. oh, please tell, Oh mein Gott. Alter, was ist denn los? Er kann ihn nicht essen. Alter, der wirft Schuhe, kennst du uns? Okay, dann kommen wir wieder neu raus. und ah. oh, wir entspannen, sich darin voll. <lacht> <lacht> <lacht> Aber ein Einwacker und den einen, hat es überhaupt nicht gestört. Ey. <lacht> ja. Ja, so. Vielleicht darum, wie ich Jazz. Da sind wir... Ich wir kommen aus dem Rohr raus. Äh, was? Was? hier Das bezweifle ich. Das bedarf dringenden Nachforschungen. bin ich, ich komme irgendwie nicht mal aus. Aber nicht mehr. Ich. <lacht> Au! Ich bin voll in den reingelaufen. Nee. Okay. Kein Plan. Verdammt. Na nehmen weiter. Hm. Ja. Das ist bestimmt auch ein Sicherheits- und Wandernsatz. Aber der ist geflogen. Ja. Das ist ein einsamer Wanderer. da, ne? Aha! Vorsicht. Was ist mit dem los? Hat er ein Messer in der Hand? Ich glaube ja. Ja, sie glaube ich... Ein, hat sie ein Messer in der Hand? Wir wollen uns abmessern. Das, das kann ich nicht gut heißen, will ich. Ja. Äh, da müssen wir das müssen wir drehen. Ah okay. Oder warte, Moment. Ah, ja, also genau so. <lacht> Was? Um. Was? Wir sind jetzt wieder runter gekommen. Wo bist du jetzt gerade? Da bist ich du. Äh, ach, wir müssen nach oben gehen, okay. Äh, drehen, drehen. Können Sie auch noch was machen? Drei. Ja, ja, faule Ausrede, das sagen sie ja. Genau, das sagen sie alle. Faule Ausrede, sagt ich dazu nur. die Okay. Aber ein Abgrund? Nein, ich war einfach nur außerhalb der Kamera. Die Kamera ist nicht hinter mir hergescrollt. Level Squeezy. Das ist überhaupt, das ist überhaupt nicht mehr aktuell. Also ja. nicht mal, dass das aktuell war. Zu zum Zeitpunkt? <lacht> 22. Jetzt war hm. die Level noch nicht so schwer. Hm. Oh ja. Geil. Uh, Oh, da sind Eier gegen überschlagen. Wer hätte das gedacht? Wer ja, ist du? Hat gedacht? Komm. Ja. mal rüber. Danke. Ich kann jetzt zehn Münzen einsammeln. So nicht gesagt, in den Hauptpreis ein. Mein Freund, ich hab dich gesehen. Ah. Okay. Wenn die Absprache nicht... Wenn die Absprache nicht funktioniert. Ja. Da Eier tanken. Ja, Eier tanken. Schlüssel. Hm. Hm. Die große Frage ist, wie kommen wir da hin? Gesundheit. Ja. Ah, gefunden. Oh, okay. Na, die öffnen sich dann leicht bitte <lacht> Und hier, ne? Verarbeit, Faulenzen. Und Ja, Messer, pass auf. Bezeichnung wäre natürlich im Bereich Ninja Kunai. Kunai? Oh. Oh, ja. <lacht> <lacht> <lacht> haben wir überhaupt auch Schaden hier bekommen hier in dieser Level? Mal gucken. Nee, bis jetzt nicht. Ich meine allgemein, haben wir überhaupt Schaden bekommen hier in dieser Level? Keine Ahnung. Dreh mal um. Hm. So, ich kann ja von der anderen Seite einfach reden. Nein. Also geredet werden. Ja. Boah, hier durch. Ich muss echt sagen, das war echt ein cooles Level. Ah. Vorsicht! Die kommen angeflogen. Die ey. fliegen ja. Wie können sie das machen das denn? auflegen können ja komm mal mehr oder weniger in diesem Spiel <lacht> ja oh. alles wir haben alles ja wir ja wow wir haben alle Blumen 100 Münzen wir haben beide 20 Herzen. Und wir haben 20 Münzen. Okay, cool. Das ist ja schön. Yes! Wow! wow. Na da. Da kommen wir wieder zum Spektakel mit Makel. Da kommen wir kaufen. 200. Wie viele Minuten haben wir bereits? 20. Hm. Meinst du drei noch für Ja komm, wir, wir hängen noch ein Level dran. Ja klar. Aber erstmal. mal Shit, take my money. Hier. Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein. nein, nein. Ein Bombuszylinder. Ein Heizofen. Asien Pralinenschachtel. Asien Pralinenschachtel. Oh. oh wir wieder, wieder weg, jetzt nennen wir die Zugbrücke runterziehen. Und eine Papierschachtel. Wir haben eine Tonbandschachtel. <lacht> <lacht> oh. Ich muss diesen Witz jetzt einfach bringen. Es war zu keinem Zeitpunkt besser. unternehmt dem Shoji. Ah. Okay. Was also sind diese Dingens hier? Diese Wände oder entweder die, entweder Wände oder diese Tür Türen. An. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ich wusste nur nicht, wie man sie wie man sie nannte. Jetzt weiß ich's. Shoji. Oh. Na dann. Let's go. Oh. Gott. Um, okay. das aus wie ein Scrolling-Level. Wenn du im sind irgendwie einfache Sachen zu finden. Mhm. Irgendwie ja. Messer. Äh. Da, <lacht> da guck ich mal einmal weg. <lacht> da guckt er einmal weg und dann wird er gemessen. Da kommt er mit Messer. Ey. Ich würde schon sagen, wir sind Nagel geflogen bekommen. Alter! <lacht> das haben wir auf verpasst. Er kam so gedreht. <lacht> ich, hab... ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre Schuhe kennen gewesen. Boah. Ja. Alter, also, jetzt war so. äh. verschwunden. Oh nein. Nein. Hm. Nein. Boah, ich hab die uns da eingesammelt. Warte, das wäre so ein Ding. Ich hab's erwischt. Vorsicht, da kommt ein Schuh hin. Ja, von hinten kamen haben auch gerade einer geflogen. Das hast du nicht kommen sehen. Ich hab keine Eier. <lacht> das gehört. Mit Asch. Ah, das ist so. ja. Nein. Da bin ich. Nee, oh. oh. oh. oh Entschuldigung, ich ging in die Kante, genommen, ah. What the fuck. Hm. Was treibt was denn? das Level in der Hut? Wieder ah. so eine optische Illusion, ne? Immer diese optischen Illusionen. Schlimm, ne? Ja. Erstmal zog der aus, wie ja. ein Abgrund. mehr. Ich habe eins. Dann haben wir zwei. Oh Nein! nein Ich bin nicht wieder runter. Irgendwie denke ich jetzt mal, wenn wir uns diese, diese türen einhauen, dann ist ja irgendwie vielleicht aber Die mist nicht so, ne? Ja. ja. Na, du unten, ich bleib oben. <lacht> ah, oh nein, Aua. Oh, ja, ich jetzt auf jeden, ne? aber auf <lacht> mir. Es ist einfach nicht zu erkennen, wer wer ist. Oh Gott! Kennst du den doch nicht? Gott, zu zwei. löse einfach diese Illusion aus, sodass wir uns nicht mehr erkennen können. Wer bist du denn? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. What, What the fuck? Wer bist du denn? Okay. Das habe ich mir gedacht. Ich auch. ich auch. Willst du bitte runtergehen? Bitte. Okay. Naja, ich muss sagen, das war echt ein guter Abschnitt der Welt. Ja. Aber jetzt haben wir alles. Nein, wir haben eine Blume vergessen. Ja. Ah ja genau aber die Münzen die eingesammelt haben ja aber die haben, die haben sie auch nie erkannt ja ja wir sind nicht hingekommen da waren zwei Wände ja ich meine Schuld alles meine dann schon alles von Samurai Schloss herr von Samurai Schloss hm. also ja. 20 aber ja dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Part also, bis dann und ciao. Bis die Kopf geht.